Wir spielen heute beschissene Spiele! Wir starten mit Tower of Hell! Wieso auch immer! Also, ich habe eine neue Kamera, die ist dort oben. Auf meinem Bildschirm und dort ist mein Computer, also wundert euch nicht. Falls ihr mich jetzt von der anderen Seite seht, ich sehe immer noch schön aus. Denke ich. Hoffe ich. Glaube ich. Auf jeden Fall ja. Äh, genau, wir spielen heute Tower of Hell und es wird richtig Spaß machen. Yay! Wieso, Digga? Also, Tower of Hell ist ein beschissenes Spiel, deswegen spielen wir es heute. Das hier ist Tower of Hell. Ähm, ABC für Robux, ja, ist klar. Äh, dieses Spiel, da kannst du halt... Digga, worüber reden die hier? Berlin oder was? Ja, was ist das? Auf jeden Fall ähm, bin ich sehr gut in Parcours und das hier ist ein Parcours. Also werde ich ihn natürlich auch gewinnen. ABC für Robux. Lol. Ich weiß, hier sagt dann einfach nicht ABC. Weil sie geben euch A. keine Robux und B. Was laber ich hier eigentlich rum? In, genau jetzt wird nämlich der Tower geswitcht und ich muss jetzt in 8 Minuten es schaffen, diesen freaking 200 Jahre, äh, Jahre hohen Tower zu. Klein und ich bin nicht gestorben, definitiv bin ich nicht gestorben. Man muss hier rüber springen und ich bin immer noch nicht gestorben. Also ich weiß nicht, wenn, wenn ihr sagt, ich bin schlecht in Obbys, ihr seid falsch, ich bin nämlich noch nicht gestorben. So, ich bin noch nicht gestorben, First Try hier hingekommen. Und jetzt muss ich noch diese anderen, äh, es gibt ungefähr 200 Parts von diesem Ding. Und die muss ich alle schaffen. Und dann habe ich gewonnen und bekomme irgendwas. Kann man nicht einfach hier abkürzen? Warte, warte, ich kaufe mir im Shop. Irgendwie. Irgendwo ist hier dieser. Hier, Gravity Coil. Den habe ich mir gekauft. ich werde dieses Spiel eh nie wieder spielen. Also ich mich nicht, ob ich hier 20 Billionen Euro ausgebe oder nicht. Also jetzt werde ich hier hinjumpen, hier jumpen, hier hinjumpen und so. Junge, ich filme. Ja, nee, ich auch. Jupp, kein Schwein. Digga, ich habe sogar was gekauft und bin immer noch am im Verkacken. Ich schreibe einfach, ich auch. Ich, nee. Ein, ein Video auf Roll. Ja. Tue ich ja, glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. So, diesmal werde ich jetzt nicht verkacken. No Clip. Äh, äh, nee, no, doch, no Clip. Ja. Yeah. Ja, yeah, so. Ja. Ja. Ja. Easy. Erste Stage ohne einmal zu sterben. Gewonnen. Geschafft. Und es gibt 20 more Stages, I think. Ich hasse dieses Spiel. Wir spielen ein anderes Spiel. Gar keinen Bock mehr auf dieses Scheiße, Digga. Also. Also wir spielen jetzt Tower of Easy, weil Tower of Hell und Tower of zu hart äh, für mich ist. Und weil ich ein Noob bin, aber eigentlich ein Pro bin, aber eigentlich immer noch ein Noob bin, deswegen spielen wir jetzt Tower of Easy. Ich werde trotzdem irgendwie es schaffen zu verkacken, glaube ich. Aber egal, mal gucken. Mal gucken, ob ich trotzdem irgendwie verkacken werde, was ich tun werde, weil ich äh, sehr schlecht in, irgend in allem bin. Und ja. Also das ist Tower of Easy bin mal gespannt. Digga, ich bin drei Sekunden im Spiel und die sagen direkt schon, ja, äh, kauft doch hier einen Gegenpass. Das sind einfach nur Scans, Leute. Einfach nur Scans. Der meinte gerade eben, please, this is for my hospital, bla, bla, bla. Digga, dann arbeite halt, aber sag doch nicht einfach dreijährigen Kindern hier, hier kommt zeit halt mal 17 Robux dafür, äh, für, für Geld für mich. Ich werde es eh nicht in Hospital Bills verschwenden, weil ich sie, weil ich wahrscheinlich nicht mal im Hospital bin. So, das ist einfach nur Scam. Scam. Scam. so, ich habe auch ein Grappling. Hä, Digga, ich habe woanders geschossen, aber okay. So, ich bin übelst gute Nobby's, wie man, wie man merkt. Ich muss an die Wand grappeln und dann weiter an die Wand grappeln. Also jetzt muss ich hierhin grappeln. Und jetzt muss ich wiederum dorthin grappeln. Jetzt muss ich hierhin grappeln. Weiterhin hierhin. Ah. Weiterhin hierhin. Habe ich schon gewonnen? Ich glaube. Egal, Digga, ich grapple jetzt einfach nach da hinten keinen Bock. Ja. Nya. Easy, gewonnen. Dieser Tower ist so easy für mich. Spielen Was gibt es denn noch so für beschissene Spiele? Ich bin mal gespannt, was für beschissene Spiele es so gibt. Big Paintball, das hört sich doch beschissen an. Komm, lass uns doch mal spielen. Super fast play, paste, base, base, chase, base, case. Juck mich nicht. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Big Paintball, ich kann nicht mehr reden, ja? Big Paintball und äh, ich werde natürlich gewinnen, weil ich super gut in Shootern bin, was man vielleicht nicht sagen sollte, weil ich eigentlich übelst scheiße in Shootern bin. Aber egal, ich bin scheiße in Shootern und werde dieses Spiel trotzdem Hops nehmen. Also ich, ja, ich laber einfach irgendeine Scheiße, bis dieses Spiel endlich mal lädt. Ah, danke. So. Mal gucken, wie beschissen das Spiel eigentlich ist. Okay. Let's go. Dieses Spiel ist super geil. Ich weiß so geil. Ja. Aber ey, ich kann sprinten. Ich kann sprinten. Wieso habe ich eine blaue Waffe, wenn ich im roten Team bin? Das macht so gar keinen Sinn. Okay. Okay. Und dann bekommt das rote Team safe blaue Waffen, oder was? Äh, das blaue Team safe rote Waffen. Ist hier vorne irgendwas? Nee. Oh, es leckt, Digga. Es leckt. Es le Ich habe jemanden auf jeden Fall gekillt. Also getaggt oder gekillt. Kann man nennen, wie man will. Auf jeden Fall. Es leckt. Ach, egal. ist ein beschissenes Spiel. Ich habe jetzt 203 beschissene Spiele gespielt. Also, wenn euch dieses beschissene Video von beschissenen Spielen gefallen hat.